Immer sind wir vor den anderen Leuten ready. Ja! fucking good! Yeah! Oh! Woo! Hey, das heißt, sowas hat es nicht aufgeht. fucking good! Ich Alter, geil. Simple, hyped, Monesi. Das hätte ich auf euch gewartet. Na? So, willkommen zurück auf dem BIG-Channel. Mein Name ist immer noch Max bzw. Charlie und der Tag 3 in der ESL Pro League ist angebrochen. Heute spielen wir gegen Heroic. Ich glaube, wir haben Lange nicht mehr gegen die Jungs gewonnen. <lacht> Aber das darf uns natürlich nicht abhalten, heute den zweiten Platz in der Weltrangliste zu zerstören. Wir sind hier direkt bei Nachbarn mit Mobby Star Riders. Und wir klopfen einfach mal an. Jawohl! Ist doch. Moin! Hallo! Und wir gucken jetzt mal, wie ein Gobbi sein Veto macht. Ich bin so aufgeregt. I never did this before. Na, wir machen das jetzt ganz geschillt. Wir sind ganz gut vorbereitet. Wir haben hier unseren Gameplan, Leute. Ja, ich will das ihr natürlich nicht lest, Ich drehe es um. Aber das wird noch zwei Minuten. Das heißt, wir können noch zwei Minuten chillen. Maps, die wir expecten. Nuke, unser Pick. Wir denken, dass sie Inferno oder Mirage picken. Eher Inferno. Und als drittes wird's wahrscheinlich... Vertigo oder Mirage, eventuell auch Ancient. Also es ist ein Veto, was ein bisschen in alle Richtungen gehen kann, weil die wirklich auf jeder Map gut sind. Deswegen gucken wir mal. Ist halt Heroic, wir haben heute nichts zu verlieren. Sie sind Number Two auf der Welt, deswegen. Wir werden ein bisschen Spaß haben. Und ich bin gespannt, wie unser Plan auf Nuke funktionieren wird. Wenn wir am Ende sehr viele, äh, sehr wenige T-Runden haben, dann ist es wahrscheinlich unsere Schuld gewesen. Habt ihr habt euch jetzt den Tag noch so ein bisschen vorbereitet oder wie habt ihr den Tag jetzt erstmal... Ja, ja, wir nicht? haben sehr, sehr viel vorbereitet heute. Gestern nicht mehr so viel. Nur Demo geguckt. Also wie das Spiel verlaufen ist. Haben gemerkt, dass wir eigentlich sehr schlecht performt haben gestern. Ich will nicht sagen, dass wir schlecht spielen. Ich will nur sagen, wir sind gut gerade, ja? Ähm, dennoch gewonnen ist immer ein gutes Zeichen. Und heute brauchen wir eine gute Performance, weil sonst haben wir einfach keine Chance gegen Heroic. Und ich denke auch sowieso, dass sie ein bisschen unser Kryptonit sind. Ein, ihr Spiel sie, liegt uns gar nicht. Auch wenn wir verlieren sollten, werden wir durch dieses äh, Spiel wieder sehr viel lernen. Ähm, aber ich glaube, diesmal haben wir irgendwie Chancen. Ich weiß nicht genau, warum, aber auf jeden Fall haben wir Chancen. Wenn wir jetzt gewinnen, sind wir Playoffs, aber halt noch nicht als äh, Top Seed. Deswegen wäre das schon ein sehr, sehr großer Erfolg hier direkt mit dem neuen Team. Die machen immer noch nicht ready. Immer sind wir vor den anderen Leuten ready. Jedes Mal halt. Ich schreib direkt Roman, Alter, wenn die eine Minute spät sind. So, wir müssen zuerst bannen. Wir bannen Overpass. Immer muss man nochmal hier oben lesen. Are you sure you want to ban Overpass? Yes. Ihre beste Map, deswegen müssen wir die bannen. Jetzt bannen sie Anubis, weil die Map spielen sie nicht. Anubis, wir picken Nuke. Sie wollen CT anfangen. Dann denke ich, dass sie Inferno picken. Und ich denke als drittes könnte Ancient oder Vertigo sein. Inferno, wir starten CT. Jetzt bannen wir Mirage. Das sind zwei gute Maps für uns gegen sie. Ich denke, auf beiden Maps kann man Heroic besiegen. Nice, es ist Vertigo. Sehr, sehr gut. Okay, genau so, wie wir gedacht haben. Haben doch nichts irgendwie Verrücktes gemacht. So, jetzt muss der Plan nur noch aufgehen weiter. Wünscht uns Glück. Der überhaupt nicht abergläubische für Roman Ernst. Vorschlag gegeben. Was ist der Vorschlag? Ich habe keinen Vorschlag. Wir müssen jetzt die gleiche, Sitz die gleiche Sitzordnung einnehmen wie gestern. Noch. Aber es hat Glück gebracht. Das stimmt. Glück kann man immer gebrauchen. Wir müssen genauso skeptisch sein wie gestern. Da haben wir immer dabei. Der ist unser Skeptiker. Du bist unser Optimist und ich bin unser Realist. Ja. So würde ich uns einordnen. Pessimist, Optimist, äh, Optimist, Realist. Und was sagt der Realist? Die sind auf jeden Fall Favorit in dem mhm. Spiel. Das ist ein leicht untertrieben. Ja, muss man ganz klar sagen, die sind hoher Favorit in dem Spiel. Und äh, aber das ist halt auch so nicht so schlecht. Also die Jungs können nur Druck spielen und können im Prinzip nur gewinnen, weil sowieso jeder erwartet, dass wir verlieren. Ich glaube, man wird auch ein bisschen confidenter jetzt noch reingehen, wenn die gestern gegen Mobis da ein bisschen schlechter gespielt hätten auch, daher Rüd? Das mal so ein Momentum. Und mhm. ich würde so so eine Spiele nicht überbewerten. Am Ende zählt das Ergebnis und es redet keiner mehr davon wie das zustande gekommen ist. Wir gucken übrigens die Matches immer hier von diesen Super. Und dann müssen wir gucken wir mal so auf den Monitor, aber die haben keinen Sound. Deswegen ist ein bisschen, die Experience ist nicht ganz so krass. Nee. Eigentlich ist das hier ganz cool aufgebaut. Mhm. Auch mit den Castern direkt, aber ja. ich bin eher derjenige, der so ein bisschen in Ruhe die Spiele gucken will. Aber mit Sound. Ist auch irgendwie was ganz Besonderes, mal irgendwie so die Caster so live zu hören statt halt durch irgendwelche Lautsprecher oder durch deine Boxen und so. Ist ah, irgendwie cool. Nils, was singt ihr eigentlich immer die ganze Zeit vor den Matches? Auf geht's, Edith nee, halt. nee, das war safe singen. Auf geht's, safe Sing. Das ist komplett falsch für Lieben. Ich. Guck, er singt so. <lacht> also das Ziel des heutigen Tages ist es, dass wir sehr im Pack spielen und immer einen der hier haben, der Refract. Zumindest in der ersten Hälfte des Games. Alle unsere Taktiken basieren da drauf, okay? Und jeder gleich, wenn wir, ich will auch die Taktiken gar nicht durchgehen. zu also dieser Trees, wo kämpfst du dort in der Runde? Warte, was? Wo? Ich hab nicht zugehört. Ich habe meine Oberschenkel gedehnt. Und ich schwöre, wir haben heute nichts zu verlieren. Wir spielen Freiheitsspielen. Von diesem Spiel werden wir so oder so sehr viel lernen. Wir, haben nur, wir können nur gewinnen. Und ich will, dass wir heute so spielen, dass wir sehr frei spielen, ohne viel Angst. Weißt du, wir haben gestern die Demo geguckt und jeder würde sagen, Alter, das war ein Katastrophenspiel von uns. Und trotzdem haben wir die gesiegt. Wir gehen rein und schreien nochmal. Okay? Wer ist denn diesmal beim Dreier-Schreien so. Wer sind wir? B. Wer sind wir? Nee, ist nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Who are we? Big! Bears are we? Big! Who are Let's go! Woo. Is there okay. a map you would predict Big to win on? Uh, Probably not. Okay. All right. fair enough. Because, okay. I don't know, I think it's going to be a very convincing win for Heroic. All Take 2-0. Right. Goal! <laughs> Better know which one she wouldn't believe it. I came out with oh, oh soul, but a new one, say, yes. Labby best sells <inaudible> in the bag. I'm a new <inaudible> oh, so like one. I'm going get a new I'm to get a new I'm going to get Du bist 10 an, okay? Du 10 da spielt die Musik. und Und? Mich. So, ich muss etwas machen. Man muss gar nichts machen. Mann, muss man kämpfen. Okay. Auf geht's, von. Kämpfen und siegen. Ja. Weil der erste Smoke wirft ja auf der spielen, ne? Dann wirfst du nach der Smoke ein. Okay, und machst du 1000, 1000 KW im Sekunde? Ja. Nee. Oh, das erste Mal, wir haben so trainiert. Abby's full baiting now. They have no idea. idea. They need to kill Shush. Yeah. Oh, and they're not lucky. Oh, they check it. What a check. That's a paranoia. Yeah. Oh, that's saved that's by Cribbo. You bomb that. radius as well. You can't escape. Oh, yeah. oh they're just gonna try and don't run for it. Me. Oh don't <laughs> no! Jump for me, guys. <laughs> yeah. He's not here. Oh, no. All the kills. That's a big yeah. <laughs> No, no, no. mit no. so much <lacht> <lacht> Ich glaube, wir haben gerade Inferno gewonnen. Aufladen Gegen Heroic. Guck mal, wie wir das spielen. Karim, zu. Wir spielen, die, wir spielen dieses Game, die ersten zwei Runden. Dirk B, Molotov, eine Flash, kommst direkt, da liegt noch ein Flash. Plus Matze, wir kämpfen einfach in den ein Geil. Und du bist scheinbar. dann am Ende halt der support 100 für 100. Und du klatschst am Ende die Runden und wir suchen die Tynies hier auch entfernt. Ganz leicht. Das kann ich auch machen. Typ wohnt Resident Evil und der Kopf. Ja, also die eine Runde. Wow. Es war eigentlich... <lacht> eins von alle tot. Also ja, aber du hast auch E-Mog gehabt. Ja. Deswegen. Ja, der Ist egal. Deswegen keine Analyse. Ich hatte viele Sachen gesagt, die mir gestimmt hätten. Von der Analyse. Aber ich habe sie nicht gesagt. Okay. Now Kito in a oh. 1v4 clean tower. Oh. oh, he's on it right now. He's feeling it. He's feeling himself and he's finding every single headshot. 1v1 now against the low health Yabby. Feel it. He starts oh, to doubt himself. Yabby goes into the elevator and oh. Kito has no. the right. Let's go, man! Shoot, oh. oh. man. I know. der andere aufgehört und... Ne, da lag der Diffus-Kit direkt ja, neben der Bombe. Nicht. Ja, er hat keins. Ne? Da lag direkt neben der Bombe eine. Wenn er eins hätte, hätte er es geschafft. Hm. So guckt er auch. <lacht> <lacht> <lacht> so das heißt, sowas hat es nicht aufgehört. Naja, soll uns recht sein. Headshot, Headshot. Oh, nice! nice. Seh, das nice. No, keine Ahnung. Nice, nice. nice Mann! Nice. We yeah. have, yeah. have, yeah. have no Moneten, yeah. yeah. Um, yeah. yeah. Position Stown running in, footsteps heard. He needs the headshot right now. Jumping, Quito's in cover, right behind the boxes, and Stoud has no idea. Tab, he swings yeah. and heroic takedown, big and qualified of the playoffs of ESL Pro League. Yeah. Beide. Ja. Gut, das ist gut Das war jetzt so High-Quality-Tests. Ja, ja. richtig Ich Morgen mit derselben Energie spielen. Ja, das geht. Ich Ist es beide übrig? So, Karim, kurz Zwischenfazit. Was? Was ist dein erstes Zwischenfazit zur ESL Pro League? Eigentlich ganz geil. Ich denke, wir spielen sehr gut als Team. Äh, macht auf jeden Fall Bock. Cajun ist eigentlich auch ganz geil. Was sagst du zu Matze? Schon ganz gut, oder? Oh, schon, schon ganz gut, eigentlich. Der kann schon AWP spielen, irgendwie, ne? Kann schon. Hättest du das gedacht? schon das Rauch spielen, ja. Hätt, hätte ich nicht gedacht. Nicht eigentlich, eigentlich gute Rifle, aber okay. Das war's mit dem Vlog. Warte, wie findest du so, ESF-Prolix? Was so dein Zwischenfazit? Ein Game gewonnen, ein Game verloren? Äh, ich weiß nicht. Ich spiele einfach nur, um hier zu sein. Die Jungs kennen das alles. Der Mann da hinten ist auch schon sehr abgebrüht. Kannst du dir mal Rede drüber Er war Ließ nicht so gut, konnte nicht mehr. Ihm ist eh alles egal. Gesicht. Ich glaube, die Stage für Playoffs ist schon so ein bisschen hier aufgebaut worden. Wow. Und in der Mitte da, da rennt irgendwie ein Feuer oder so? Wie sitzen denn so die Rolling Bears und. Und da gewinnen wir dann die Pro League. Wahrscheinlich. Monesi Skill, ja man. Monesi Skill, die haben so Blut von Monesi genommen. Die haben den nicht so gezüchtet. Alter. Der ist oh. jünger als ich Scheiße. Echt? Ja, da hast du Bescheid, Alter. Was ist der Raum hier? Das ist der Weg, das es immer safe. Wird. Ganz gutes ABC Anubus spielen. Okay, heute ist viel Wille gefragt, weil sehr späte Zeit. Wie man performt, kann man nicht um die Uhrzeit Kann man nicht vorhersehen, ist einfach so. Aber wir haben gute Standardsachen, wir haben gute Sachen mit unseren Smooth, wir haben die besten Ansage, wir können eigentlich schon Orten, aber auch trauen, ey, ich habe hier, ich mach das jetzt so, ja, so wie Kaden eben gesagt, habe. okay? Wir machen auch drei wieder, okay? Wer sind wir? Mich! Wer sind wir? Mich! Wer sind wir? Alter geil. Ey Leute, bei mir läuft heute nicht, ich hab heute glaube ich, die Bier los. Nein, Mambo, du bist übertrieben was. Weißt du, die helfen direkt einander raus. Aber, aber was soll nicht so 22 Haben und weiß? Das sagen wir egal, du hast sehr, sehr wichtige Sachen gemacht. Mach 22. Setter, was machen? mal macht, Wie ja. Oft hast du letzten Spiele alleine mit Devtop gekämpft. Ja. Nicht mit deinen absoluten Fetten Aiming und ey was immer noch nicht entdeckt wurde eigentlich. dumm sind die denn die Leute ja, nicht. Das ist so offensichtlich, Alter. Und die laufen es immer noch nicht, okay? Sie, was ist die Theorie? dass ähm, gute AWP-Spieler immer sehr viel wackeln, sehr viel zucken. Zuck. Das ist die Theorie. Steht sich da auch in der Einheit von an Hyped. Klärt das mal in den Kommentaren. Wer zum Beispiel macht das? Simple Hyped. Monesi. Das ist auch die Top 3. Aber da, dafür will ich noch nicht zu viel verraten. Monesi würde ich jetzt auch nicht in die Top 3 zählen. They didn't pull the trigger on him, oh, A good smoke if he can just isolate. He only gets the one. Keto gets some bone. Oh, yeah. Oh, yeah. Gib mir, gib mir 10 der. Alright, Okay, Oh, und Keto nearly the triple 3 on the 6-5! Oh Sie soll immer die schnellsten Finger eingeben, also schnell in dem wenn er schießt schnell Du könntest so sechs Waffen haben. <lacht> Ey Leute, das ist immer noch Anubis T, okay? Meine Oma kann das auch spielen, Alter. Ich schwöre, lass dich schön fokussiert sein. Ich will Roman leifen, kann ich zu Roman sagen? Ich habe es They're coming. Three on one on this site. Kito alone, still willing to fight. What? What a show! No! What a oh keto! Taking some CT utility response. Oh, Great shot good. from Tabson. Oh yeah, can he get any more? Yes, he can. Takes down another head. Jerks gone. Good save from the in-game leader. He's forced them away. New Tiris, stubborn about this, but Tabson's forward up, pushed in. Grimbo confirms he's crossed. And that's a big conversion. Just gone. And so will Anubis. Unless Saw and, and rope. Hey, oh, nice! what a shite, Alter. oder Max? Alles under Kontrolle. Kackmap. talking the map. This man, map. good. Oh, good? So C4 so will go down 40 seconds on the clock. This is it. That's the duel, and Hyped does prevail. Three kills from the new edition. Is it where? Just. Oh, un- Nice! No! Yeah, the crouching goal is missing from damage towards leaving the AWP. I have flashes ready for myself. They're going to make their way back towards the A-side. Hyped. Yeah, like the deal is a star position, can and can it's, can it's can a great shot. Maintains you the advantage here. Four on three, and they're going to have to commit towards A. You don't see many AWPers play in that slither gap. And he's made it work. He is, however, running out of options, because he's got to go long. He needs to stay alive. He doesn't need to fight this. If he just runs in here, he has no support. Hyped, this is meant parana. to... Let's oh! oh! go! Oh! Oh! It's ridiculous, that's the round! It's gotta be! Hyped is here, baby! Can oh, oh, oh, yes he deny oh, it? No way! Woohoo! Guys! Yeah, I was, the next round? I'm on side. is